Alter Evergreen, die Nettokasse. An der Nettokasse ist mir wieder was Neues. Und wirst du nicht los, ne? Nee, wird. Da fahren wir in der Sekunde am Netto vorbei. So ist es. Ey, Nettokasse gibt es jetzt neuen Trend und zwar eine Kasse mit 70 Meter langer Schlange. Ist ja, ist, ist ja normal, ja? Ist, ist cool jetzt gerade. Ist, ist ich ja normal, auch immer wieder. Ja. Aber dann gibt es ja den netten Moment, wenn dann es blinkt und sagt, Kasse 2 wird für Sie geöffnet, ja? <lacht> Nachdem ganz hinten irgendein Zahnloser gesagt hat, geht doch alle Kasse auf! So, wo ich mir denke, okay, Quatsch, kann, man, kann, man auch, kann man auch nett fragen vielleicht, Nein. aber, und was passiert dann? Dann ist es nicht so, dass sich die Reihe aufteilt, sondern der Letzte, der sich gerade eben angestellt hat, mit seinem Togo kaffee und, und einem fertigen Sandwich, rennt dann schnell nach vorne und stellt sich an und guckt dann auch so an der Stange vorbei, die da ewig stand, und denkt so, ihr verdammten Trottel, ihr seid so dumm, ey, ich bin hier viel schneller durch. Ich, das ist ja ist wirklich oh. so. so. It's, it's, it's aus sozialer Gerechtigkeit müsste man einfach sagen, ihr steht alle ja, vor mir, ihr verteilt euch ja, auf die Kassen, ja. weil ich bin ja dann trotzdem schneller. Ja. Bei mir war das neulich so, dass, dass ich das eine lange Schlange war. In der Mitte der Schlange tat sich auf einmal nichts mehr. Da stand ich und hab ja. dann gesagt, komm. Du gehst jetzt mal irgendwie nach vorne und fragst höflich, Entschuldigung, können Sie bitte noch eine zweite Kasse aufmachen? Die Verkäuferin, die ja vorher nicht gesehen hat, dass da 400 Leute stehen, hat sie nee, nicht nee, gesehen, nee. guckt mich an, verdreht hat die, die, die Augen, drückt den Knopf, die neue Kasse wird aufgemacht. Ich will wieder an meinem Platz nach hinten zurückgehen. Ja. Alle, die hinter mir standen, <lacht> ja, rennen nach vorne und ich denke, Ihr habt doch mitgekriegt, dass sogar ich gerade nach vorne gegangen bin und gefragt habe... Oh, nein, die, die würden dir auch so tun, als ob dich nicht kennen. Die genau. würden, warte, wer bist du denn? Ja, genau, du standst doch ja gar nicht vor mir, ja, so, ja. So, so, eigentlich müsste man doch sagen, hey, cool, dass du es gemacht hast, cool, dass du vorher gemacht hast. Dich du hast in den Arsch geraten, ja, du warst äh, der Held, Held. Alter. <lacht> du warst der Held, Und, und ich stand hinten und, und weinte <lacht> und, und hab mich an der Wursttheke fett gefressen.